Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Viktoria und Oh, was sagst du? Du hast die Aufgabe aus dem Intro schon gelöst? Gut gemacht! Welches Ergebnis hast du denn erhalten? Wie wäre es, wenn wir uns anschauen, wie ich das gelöst habe und du kannst mit mir vergleichen? Hier nochmal zur Erinnerung die Aufgabe. Frau Müller möchte ihre eigene Limonade herstellen. Laut Rezept benötigt man zwei Flaschen mit je drei Liter Orangensaft und fünf Flaschen mit die eineinhalb Liter Mineralwasser. Wie viel Limonade erhält Frau Müller? So, zuerst müssen wir entscheiden, welche Informationen für unsere Berechnung wichtig sind. In der Mathematik sind das ja meistens die Zahlen, und so auch in unserem Beispiel. Also markieren wir uns die Zahlen und die Zusammenhänge, in denen sie zueinander stehen, damit wir später beim Rechnen wissen, welche Rechenoperationen wir anwenden müssen. Also markieren wir uns. Zwei Flaschen mit je drei Viertel Liter Orangensaft und fünf Flaschen mit je 1,5 Liter Mineralwasser. Da wir wissen wollen, wie viel Liter Limonade Frau insgesamt erhält, müssen wir uns berechnen, wie viel Liter Orangensaft sie verwendet und wie viel Liter Mineralwasser. Lass uns mit dem Orangensaft starten. Zum Verdeutlichen unserer Situation zeichnen wir uns eine Skizze. So wissen wir auch, wie wir zu unserem Gesamtergebnis kommen. Wir benötigen also zwei Flaschen Orangensaft. Also zeichnen wir zuerst eine und schreiben drei Viertel dazu, damit wir wissen, wie viel Liter die Flasche fasst. Und weil wir eine zweite benötigen, zeichnen wir eine zweite und schreiben auch hier drei Viertel dazu. Damit wir nun unser Gesamtergebnis erhalten, müssen wir die beiden Zahlen addieren. Und vom Rechnen mit Bruchzahlen wissen wir ja, dass wir das als zwei mal drei Viertel umschreiben können. Siehst du auch, wie ich, dass wir hier noch kürzen können vor dem nächsten Rechenschritt? Weißt du, durch welche Zahl wir kürzen können? Richtig, wir können hier durch zwei kürzen. Und so erhalten wir einmal drei halbe. Und das ist auch schon unser Zwischenergebnis für den Orangensaft. Drei halbe Liter. Nun wollen wir uns dem Mineralwasser widmen. Frau Müller benötigt fünf Flaschen wie die eineinhalb Liter. Und damit wir gleich leichter rechnen können, wollen wir die 1,5 Liter in einen unechten Bruch umschreiben. Also, weißt du, wie viel Halbe in einem Ganzen und einem Halben stecken? Genau, 3. Also schreiben wir 3 Halbe. Ich zeichne jetzt wieder eine Flasche und weil wir 5 brauchen, blende ich 5 ein. Das musst du aber nicht machen, denn wir wissen ja schon vom Orangensaft, dass wir die Anzahl der Flasche, mit den Litern multiplizieren können. Also schreiben wir 5 mal 3 halbe. Ich lasse dir jetzt kurz Zeit zum Rechnen. Hast du auch, wie ich, 15 halbe Liter herausbekommen? Gut gemacht! Nachdem wir nun die benötigten Liter vom Orangensaft und vom Mineralwasser kennen, wollen wir jetzt endlich erfahren, wie viel Limonade Frau Müller insgesamt erhält. Du weißt wahrscheinlich schon, dass das bedeutet, dass wir unsere beiden Zwischenergebnisse addieren müssen. Also machen wir das auch gleich. Wir rechnen also 3 Halbe plus 15 Halbe. Und so bekommen wir 18 Halbe. Und auch hier können wir wieder kürzen. Siehst du auch wieder durch welche Zahl? Richtig, wieder durch 2. Und so erhalten wir 9 Eintel, was gleich 9 Liter ergibt. Und das ist unser Gesamtergebnis. Nun können wir unseren Antwortsatz verfassen. Dazu sehen wir uns noch einmal die Frage an. Unsere Frage lautet, wie viel Limonade erhält Frau Müller? Um einen guten Antwortsatz verfassen zu können, benutzen wir dieselben Satzteile aus der Frage für unsere Antwort. Also lass uns mit dem Subjekt starten, also Frau Müller. Als nächstes folgt das Prädikat. Also erhält. Die Frage, wie viel, haben wir gerade mit unserer Berechnung beantwortet. Also kommt hier jetzt 9. Und die Einheit in unserem Beispiel ist Liter. Also eine L. Jetzt fehlt nur noch das Objekt. Und das ist Limonade. Und schon haben wir einen Antwortsatz verfasst. Wir haben das Beispiel nun erfolgreich gelöst. Wir dürfen stolz auf uns sein. Falls du noch Lust auf weitere Beispiele hast, Schau gerne in meinem nächsten Video vorbei. Bis dahin, einen schönen Tag und auf Wiedersehen.